Ja, Herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Ähm, heute ist der erste Drehtag von Verstaubt sind die Gesichter Folge 5. Ähm, hinter mir könnt ihr vielleicht ein bisschen sehen, wird schon vorbereitet. Ähm, wir sind jetzt hier angekommen, wir sind schon minimal über dem Zeitplan, ähm, aber das ist glaube ich ganz normal. Jetzt bauen wir alles auf und dann hoffe ich, dass es relativ schnell losgeht und ich äh, habe auch gar nicht so viel Zeit, deswegen äh, viel Spaß bei den Impressionen und äh, vielleicht gibt es nachher noch eine Abmoderation ansonsten. durchziehst und wenn er gehoben hat, dann musst du zugegangen. mit der Kamera an der Hand anfangen zu schießen. Komm, mach, komm, mach. Kannst du vielleicht noch ein bisschen weggehen, so, Wir werden wieder in Polen oder wenigstens in Frankreich. Scheiße, was wir tun. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich mach ja auch von der Hose. Schon kalt? Nee, es geht. Mich nervt es nur, dass meine Hose nicht so höher wird. Mutter. Ja. Ton läuft? Nee, nee, nee, Moment. Ton läuft die erste. kommen die auch noch okay. von mir an. Action! <lacht> Geil. <Guys. lacht> Bereit? Ja. 50. Und Action! Ja, ich würde sagen... Ist dauert aufgeschlaubsam aber schon? Oh Gott! Also setzen wir doch direkt da an, wo du loslaufen ja willst, oder? Wundermus finden und so was machen. Könnten wir noch die Aufnahme? Wie okay. sie da ähm, praktisch... Ah. Nein! Ich bin ja da drin. mal ein dicker <lacht> Küse für das andere. Und? Die, die wie viel war's? Die 51. Action. Ich würde sagen ich also ja, Das ja. Und dann kann ich ja vielleicht Ey. über ihn zu Finch äh, schwenken und Finch steht schon auf, dass sie gleich dazwischen laufen. Was, was sag ich? Sonst ja, Auto. Auto. Was sagt Feldmann? Hey, aber was, was wollt ihr denn machen? Aber noch, noch dann Auto Auto machen wir so Child, was wir brauchen. Also praktisch. Ludwig filmt jetzt hier lang und er sagt dann, was wollt ihr denn mit ihr machen? <lacht> Was Ach, wollt so was wollt ihr denn machen? so Ach, ja, was wollt ihr denn machen? was wollt ihr denn Genau, das, dass du dich vielleicht so ein bisschen so an ihm, an ihm, an ihm vorbeidrückst, ne? Du stehst noch ein Stück weit hinter dem, standst du ja noch vorher. Ja, Hast das du denn das ein Stück ist ein weit hinter dem? Ja, Tristan sagt gar nichts. Wer sagt ja nichts, Eigentlich sieht man es mit, weil man sieht ja, wie er sich wieder wegdreht. Er ist einfach nur einer in der Masse, ich riecht auch ja. keine ja. Laufnahme. Ja. Ja. Ja. Ja und dann kommt der Leuten und dann haben wir ja nochmal diesen. Genau. Nach dem Nachladen steht er auf oder da steht ja schon beim Nachladen, oder steht ja zwischendurch, schon auf, wo die Sie ähm, sich hinstellen, dass die jetzt alle, alle aufstehen, ja. Weil die müssen weil das ja als da keiner nicht im Sitzen die Waffen nachladen und sagen, ah, ja, jetzt. Oh. Und Action. Okay. Die Tausende pro Tag kosten, ja. dann ja. kann man die nicht nehmen. Ja. Ja, ihm kein Wort. 1000, <lacht> Wo liebst du denn? Da <lacht> ja, tritt dann jetzt sagen wir nur mit Ausrüstungsgegenständen. Ja, der ist doch immer zufrieden dann. Ach, der wird nur mit Naturalien bezahlt. Das das ach so. Schönste, äh, Fakt. Das wollte ich damit nicht sagen, aber auch natürlich. <lacht> ah, das ist so hinter den Kulissen. Wenn irgendein anderer dein Hund ist, das ist das dann das schönste, was du ja. haben kannst. <lacht> <Ein Strafik>. Perfekt. <Ja. lacht> Sobald er runter du geht, wenn die Action losgeht, beim Schießen. Adam? Schießen, wir schießen. Also, schießen. Ja? sind doch nicht im Krieg. Johnny, du siehst mit deinem Stift aus, als wenn du eine E-Zigarette im Mund hast. <lacht> Wer naja, das wird ein Rutsch in da drüben, ne? Ja, aber okay. Okay.